In diesem Multimedia-Tutorial erfahren Sie, wie Sie in Moodle Online-Prüfungen mit verschiedenen Fragetypen erstellen können. Es wird ein Test mit einer Lückentextfrage angelegt. Im ersten Schritt aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus. Klicken Sie anschließend in einem Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im Auswahlfenster selektieren Sie Test und klicken anschließend auf Hinzufügen. Sie werden auf die Einstellungsseite weitergeleitet. Hier vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel Online-Prüfung zu Grundlagen der Physik. Im Feld Beschreibung können Sie bei Bedarf die Testmodalitäten genauer beschreiben. Klappen Sie anschließend den Abschnitt Zeit auf. Als erstes bestimmen Sie den Zeitraum, in dem der Online-Test durchgeführt werden kann. Aktivieren Sie hierfür die Felder Testöffnung sowie Testschließung und tragen Sie danach die gewünschten Zeitpunkte ein. Wie bei traditionellen Prüfungen im Hörsaal, können auch Online-Tests mit einer Zeitbegrenzung versehen werden. Aktivieren Sie hierfür das entsprechende Feld und tragen dann die gewünschte Dauer ein. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass auch Online-Tests abgegeben werden müssen, wenn die Zeit abläuft. Die Abgabe führen Studierende durch ein explizites Klicken auf den Button Abgabe durch. Allerdings kann es vorkommen, dass Studierende das vergessen. Es wird daher empfohlen, den Parameter »Wenn die Zeit abgelaufen ist« auf den Eintrag »Der Testversuch wird automatisch abgegeben« zu setzen. Öffnen Sie anschließend den Abschnitt »Bewertung«. Hier können Sie die Anzahl der Versuche definieren. Die Standardeinstellung erlaubt eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen. Möchten Sie jedoch beispielsweise nur maximal drei Versuche erlauben, dann wählen Sie mit Hilfe des Dropdown-Elements die entsprechende Anzahl aus. Anschließend geben Sie bekannt, wie die Bewertung der Versuche zu erfolgen hat. Die Standardeinstellung ist Bester Versuch. Sie können hier aber zwischen insgesamt vier Optionen wählen, nämlich Bester Versuch, Durchschnitt, Erster Versuch sowie Letzter Versuch. Klappen Sie danach den Abschnitt. Fragenanordnung auf. Klicken Sie gleich zu Beginn auf Mehr anzeigen. Anhand der Parameter können Sie die Reihenfolge der Fragen bestimmen. Die Default-Konfiguration legt fest, dass jede Frage auf einer eigenen Seite angezeigt wird, Studierende aber in der Lage sind, anhand der seitlichen Navigation beliebig zwischen den Fragen zu springen. Falls Sie diese beliebige Beantwortungsreihenfolge verhindern wollen, setzen Sie den Parameter Navigation auf den Wert Vorgegeben. Öffnen Sie nun den Abschnitt Frageverhalten. Danach öffnen Sie die weiteren Optionen mit Mehranzeigen. Hier können Sie einstellen, ob die Antwortfelder der Fragen zufällig gemischt werden sollen, beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt die Auswertung der Fragen erfolgen soll. Die Standardeinstellung legt fest, dass die Auswertung der studentischen Antworten erst nach Abgabe der Prüfung erfolgt, also spätere Auswertung. Sie können aber auch einstellen, dass die Fragen unmittelbar nach der Beantwortung, also direkt ausgewertet werden sollen. Weiters können Sie, falls mehrere Versuche erlaubt sind, auch einstellen, dass die studentischen Antworten aus dem letzten Versuch übernommen und weitergeführt werden können. Setzen Sie in diesem Fall den Wert auf Ja. Im Abschnitt Berichtsoptionen können Sie einstellen, ob Informationen wie Punkte oder richtige Antworten Studierenden angezeigt werden sollen. Klappen Sie danach den Abschnitt Weitere Zugriffsbeschränkungen auf. Hier können Sie einen zusätzlichen Kennwortschutz eingeben. Falls Sie die Online-Prüfung in einem Computerraum Ihres Instituts stattfinden lassen, können Sie auch den Netzwerkzugriff einschränken, indem Sie nur gewisse IP-Adressen zulassen. Weiters können Sie auch eine Zeitdauer einstellen, die zwischen den einzelnen Versuchen verstreichen muss. Klappen Sie anschließend den Abschnitt Gesamtfeedback auf. Hier können Sie den Studierenden automatisiertes Feedback in Abhängigkeit der erreichten Bewertungsgrenzen geben. Nach dem Setzen aller Einstellungen klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Der Test wurde erfolgreich angelegt, ist aber noch leer. Um den Test mit Prüfungsfragen zu befüllen, klicken Sie auf Testinhalt bearbeiten und dann auf Hinzufügen. Falls Sie bereits eine Fragensammlung angelegt haben, können Sie diese über die Option »Aus der Fragensammlung« übernehmen. Analog können Sie aus einem bestehenden Fragenpool mittels »Zufallsfrage hinzufügen« eine bestimmte Anzahl von Zufallsfragen auswählen. Um eine neue Testfrage zu erstellen, klicken Sie auf »Frage hinzufügen«. Im Auswahlfenster werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Fragetypen angezeigt. Das kann je nach Hochschule unterschiedlich sein. Mit dem Fragetyp Alles oder Nichts Multiple Choice bewerten Sie die Antworten nach dem Alles oder Nichts-Prinzip. Die Fragetypen Berechnet, Berechnete Multiple Choice Frage sowie Einfach berechnet ermöglichen Rechenaufgaben. Die Fragetypen Drag and Drop auf Bild Drag-and-Drop auf Text und Drag-and-Drop-Markierungen ermöglichen interaktive Testfragen und werden im Multimedia-Tutorial Online-Test Drag-and-Drop-Fragen verwenden näher behandelt. Mit Freitext bzw. Kurzantwort können offene Fragen abgebildet werden. Bei Lückentextfrage bzw. Lückentextauswahl müssen Studierende fehlende Wörter oder Zahlen ergänzen. Eine Multiple-Choice-Frage besteht aus einer Frage und einer Liste von beliebigen Antworten. Mit diesem Fragentyp können auch Single-Choice-Fragen abgebildet werden. Das Multimedia-Tutorial Offline-Tests verwenden zeigt Ihnen, wie Sie Multiple-Choice-Fragen anlegen können. Beim Fragetyp Numerisch sind die Antwortfelder strikt als Zahlen einzugeben, während bei Wahr-Falsch-Fragen nur zwei Antwortoptionen zur Verfügung stehen. Die beiden Zuordnungsfragen haben einen Fragetext und eine Liste mit Elementen, denen die entsprechenden Elemente einer zweiten Liste zugeordnet werden sollen. Abschließend können Sie auch Beschreibung wählen, um den Test mit Informationen bzw. Hinweisen zu erweitern. Weitere Informationen zu einem Fragetyp erhalten Sie nach der Auswahl des Fragetyps in der rechten Spalte. Wählen Sie nun Lückentextfrage aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Vergeben Sie zunächst einen Fragetitel, wie etwa Geschwindigkeitsberechnung. Tragen Sie danach die Prüfungsfrage in das Feld Fragentext ein, zum Beispiel: Ein Jogger läuft mit einer Geschwindigkeit von W gleich 7 Stundenkilometer. Wie viel Meter pro Sekunde legt der Jogger zurück? Nun müssen Sie das Interaktionsfeld für die Antwort definieren. Wir möchten zwei Felder erstellen. Einen Eingabebereich für eine Zahl, also die Geschwindigkeit, sowie ein Dropdown-Feld für eine Auswahl der Maßeinheit. Tippen Sie nun folgende Formel in das gleiche Feld ein. Im ersten Teil der Formel definiert das Fragment Numerical den Typ der Lücke und dient für die Eingabe einer Zahl. Das Ist-Gleichzeichen sowie die Zahl dahinter stehen für die korrekte Antwort. Der Teil 0.01 bildet die Toleranzgrenze von Plus oder Minus 0,01 ab. Im zweiten Teil der Formel erzeugt das Fragment Multi-Choice ein Dropdown-Element mit Auswahlelementen. Im vorliegenden Beispiel werden hier unterschiedliche Maßeinheiten als Auswahl angeboten. Diese werden getrennt durch eine Tilde eingetragen. Das korrekte Element wird durch ein Ist-Gleichzeichen nach der Tilde gekennzeichnet. Klicken Sie nun auf Fragetext entschlüsseln und prüfen. Die Eingaben wurden geprüft und die zwei Elemente, das numerische Feld sowie das Dropdown-Element erkannt. Um die fertige Prüfungsfrage abzuspeichern, klicken Sie auf Änderungen speichern. Wir sehen, dass die Frage erfolgreich angelegt und dem Test hinzugefügt wurde. Um Zeit zu sparen, überspringen wir das Anlegen einer zweiten Testfrage. Tragen Sie nun die gewünschten Punkte mittels der Stiftsymbole ein. Prüfungsfrage 1 wird mit 15 Prüfungsfrage 2 mit 5 Punkten bewertet. Sie können die Bewertung des Tests beliebig skalieren. Im vorliegenden Beispiel sollten im Test maximal 50 Punkte vergeben werden. Tragen Sie daher die gewünschte maximale Punktezahl in das Feld Beste Bewertung ein und klicken Sie auf Speichern. Die Testfragen sind nun fertig konfiguriert. Gehen Sie auf die Testseite zurück. Unter dem Zahnrad-Symbol können Sie die Funktionen des Tests aufrufen. Sie können die Bearbeitung der Testfragen erneut öffnen, eine Vorschau der Testfragen starten und, wichtig, die Ergebnisse einsehen. Nun wechseln wir zur Studierendenperspektive. Der Student Max führt den soeben angelegten Online-Test durch. Auf der Startseite sieht Max alle wesentlichen Informationen. Im Testnavigationsblock sieht der Student alle Prüfungsfragen sowie die abgelaufene Zeit. Im Fragenblock werden die erreichbaren Punkte angezeigt. Max beantwortet nun alle Fragen. Auf der Zusammenfassungsseite wird der Status aller Fragen angeführt. Um die Prüfung abzuschließen, muss Bob nur noch auf Abgabe klicken. Nach der Abgabe können den Studierenden optional die Auswertungsergebnisse angezeigt werden. Kehrt man nun zur lehrenden Perspektive zurück? kann man die Testergebnisse unter dem Zahnradsymbol symbol bzw. Ergebnisse ansehen. Hier können Sie nun die soeben von Max durchgeführte Prüfung ansehen.